Wenn ich mir da was wünschen darf, dann nee. Oh nee. Auf gar keinen Fall. Nee. Nö. Also ich möchte das nicht. Oh nee. Sehr abartig. Von mir aus bitte nicht. Wirklich nicht. Nö. Nee. Oh nee. Nee. Nicht nochmal. Nicht nochmal.